Willkommen zum kleinen Einmal 1 der Kostenrechnung. Unser Thema heute Entscheidungsrechnungen. Die Kostenrechnung soll Zahlenmaterial für Entscheidungen bereitstellen. Diese Entscheidungen können Sie auf das Produktionsprogramm beziehen. Welche Produkte stellen wir her, in welchen Mengen stellen wir sie her, stellen wir ein Produkt ein, fügen wir neue Produkte hinzu. Die Entscheidungsrechnungen können sich auf preis -Ober oder Untergrenzen beziehen. Wie kalkulieren wir unsere Preise? Wie bieten wir verschiedenen Kunden, die vielleicht auch unterschiedliche Mengen abnehmen, unsere Produkte an? Wo liegt unsere Gewinnschwelle? Wie viel müssen wir mindestens produzieren und absetzen, um den Break-even-Punkt zu überschreiten? Welche Produkte und Vorprodukte stellen wir selber her? Welche kaufen wir zu? Make-or-buy-Entscheidung ist hier das Stichwort. Für alle Entscheidungen, bei denen sich die Fixkosten nicht ändern, wir sprechen dann von kurzfristigen Entscheidungen, ist der Deckungsbeitrag das Entscheidungskriterium. Sollen wir ein Produkt in unser Produktionsprogramm mit aufnehmen? Entscheidend ist, wenn wir freie Kapazität haben, ob das Produkt einen positiven Deckungsbeitrag liefert. Wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Wenn wir keine freie Kapazität haben oder wenn ein Engpass vorliegt, ist der Deckungsbeitrag ebenfalls das Kriterium, hier zählt aber der relative Deckungsbeitrag. In dem Fall müssen wir ein bestehendes Produkt substituieren durch das neue Produkt, und wir vergleichen jetzt wieder anhand des Deckungsbeitrags. Wir fragen nach der Preisuntergrenze. Langfristig muss der Preis natürlich die gesamten Kosten decken. Das heißt, die langfristige Preisuntergrenze entspricht den gesamten Stückkosten. Kurzfristig ist der Deckungsbeitrag entscheidungsrelevant. Der Deckungsbeitrag muss mindestens 0 sein. Ist der Deckungsbeitrag gleich Null, entspricht der Stückpreis den variablen Kosten. Das ist unsere kurzfristige Preisuntergrenze. Diese kurzfristige Preisuntergrenze gilt dann auch für Zusatzaufträge bei freier Kapazität. Sofern unser Kunde bereit ist, einen Stückpreis zu zahlen, der über den variablen Stückkosten liegt, können wir den Wahlauftrag annehmen. Produzieren wir ein Produkt selbst oder kaufen wir es von außen zu? Eine Make-or-Buy-Entscheidung. Wieder ist der Deckungsbeitrag entscheidungsrelevant. Wir kaufen bei freier Kapazität dann zu, wenn der Fremdbezugspreis kleiner ist als die variablen Stückkosten. Wenn ein Engpass vorliegt, ist die Rechnung etwas komplizierter. Hier muss der Fremdbezugspreis kleiner als die variablen Stückkosten plus Opportunitätskosten sein. Dazu ein Zahlenbeispiel. Wir sind ein Waschmittelhersteller und ein Kilogramm unseres Produktes kostet uns 2,50 Euro an gesamten Selbstkosten. Ein Großkunde fragt die Lieferung von 20.000 Kilogramm des Produktes an. Er ist bereit, 1,20 Euro pro Kilogramm zu zahlen. Nach der Vollkostenrechnung müssten wir den Auftrag ablehnen, denn der angebotene Preis liegt unterhalb unserer Stückkosten von 2,50 Euro. Nach der Teilkostenrechnung können wir den Auftrag jedoch annehmen, denn der angebotene Preis liegt oberhalb der variablen Stückkosten. Entscheidungsrelevant ist wiederum der Deckungsbeitrag. Wenn wir den Auftrag annehmen, erzielen wir einen zusätzlichen Deckungsbeitrag von 30 Cent pro Kilogramm. Jedes Kilogramm, welches wir im Rahmen dieses Zusatzauftrags absetzen, schmälert unseren Fixkostenblock um 30 Cent. Ein weiteres Beispiel. Wir stellen ein Produkt her, dessen Stückkosten 15 Euro betragen. Die Variablen Stückkosten betragen 11 Euro. Wir könnten das Produkt auch zum Stückpreis von 12 Euro von einem anderen Hersteller erwerben. Entscheidend ist wiederum der Deckungsbeitrag. Dieser ist in jedem Fall bei einer Eigenproduktion höher. Der Fremdbezugspreis ist größer als die variablen Kosten. Wir stellen das Produkt selbst her. Der Deckungsbeitrag hilft uns auch bei der Zusammenstellung des optimalen Produktionsprogramms. Dies soll ein Zahlenbeispiel belegen. Unser Unternehmen stellt Design-MP3-Player her. Wir haben drei Produkte im Angebot, A, B und C, mit 160, 180 Euro pro Stück Verkaufspreis. Die Variablen Stückkosten betragen 60, 50 und 40 Euro pro Stück. Die abgesetzten Mengen 40, 90 und 300 Stück am Tag. Unsere Produkte sind sehr unterschiedlich arbeitsintensiv. Wir brauchen 8 Minuten pro Stück für Produkt A, 2 Minuten für B und nur 1 Minute für Produkt C. Wir rechnen den Stückdeckungsbeitrag für jedes unserer Produkte aus. Für A ergibt sich 160 minus 60 gleich 100, für B 100 minus 50 gleich 50, für C 80 minus 40 gleich 40. Produkt A hat den höchsten Stückdeckungsbeitrag. Wenn wir freie Kapazitäten haben, favorisieren wir die Produktion von Produkt A. Wenn wir keine freien Kapazitäten haben, wenn ein Engpass vorliegt, sieht die Situation anders aus. Jetzt zählt jede Minute und deshalb beziehen wir unseren Stückdeckungsbeitrag jetzt auf eine Engpasseinheit. Wir dividieren durch den Arbeitszeitverbrauch 100 durch 8 ist 12,5 50 durch 2 ist 25 und 40 durch 1 gibt 40. Unsere begrenzende Ressource ist jetzt die Arbeitszeit. Wenn wir die am effizientesten nutzen wollen, produzieren wir Produkt C, dann Produkt B, dann Produkt A. Wir fassen unsere Entscheidungskriterien noch einmal zusammen. Als langfristige Preisuntergrenze sind die gesamten Stückkosten zu nennen. Als kurzfristige Preisuntergrenze sind die variablen Stückkosten relevant. Bei freien Kapazitäten produzieren wir vor allem die Produkte mit dem höchsten absoluten Stückdeckungsbeitrag. Bei Engpässen produzieren wir vor allem die Produkte mit dem größten relativen Stückdeckungsbeitrag. Bei freier Kapazität ist der absolute Deckungsbeitrag entscheidungsrelevant. Bei Engpass ist der relative Deckungsbeitrag entscheidungsrelevant für die Aufnahme oder Nichtaufnahme in unser Produktionsprogramm. Im Folgenden analysieren wir die Situation unserer Muster GmbH durch eine einstufige Deckungsbeitragsrechnung. Wir stellen den Umsatzerlösen der verschiedenen Erzeugnisgruppen die variablen Selbstkosten gegenüber und berechnen den Deckungsbeitrag. Sämtliche Erzeugnisgruppen haben einen positiven Deckungsbeitrag, tragen also zum Gewinn bei, mit einer Ausnahme die Ersatzteilproduktion hat einen negativen Deckungsbeitrag von minus 5 Millionen. Wenn man rein nach diesen Zahlen urteilt, müsste man die Ersatzteilproduktion streichen, denn ohne diesen Geschäftsbereich wäre der Gesamtgewinn des Unternehmens größer. Übrigens gibt es andere sehr gewichtige Gründe, diesen Geschäftsbereich doch aufrechtzuerhalten. Der Kunde erwartet von einem Automobilhersteller, dass er Ersatzteile bereitstellt. In der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung wird der gesamte Deckungsbeitrag zusammengezählt und dann dem Fixkostenblock gegenübergestellt. Die Differenz ergibt das Betriebsergebnis. Hier noch einmal das Schema der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Wir bilden die Differenz aus dem Umsatz jeder Produktart von den Variablen Kosten dieser Produktart, erhalten den Deckungsbeitrag pro Produktart, summieren diese zum Gesamtdeckungsbeitrag, ziehen davon den Fixkostenblock ab und erhalten den Erfolg. Noch aussagekräftiger wird die Deckungsbeitragsrechnung, wenn wir unser Unternehmen quasi in Schichten unterteilen und diesen Fixkostenblock auf diese Schichten aufsplitten. Wir ziehen dann nach und nach von unserem Ausgangsdeckungsbeitrag, den wir jetzt Deckungsbeitrag 1 nennen, die verschiedenen Fixkostenschichten ab, die Erzeugnisfixkosten, die Erzeugnisgruppenfixkosten, die bereichsfixkosten und letztendlich die Unternehmensfixkosten. Auf diese Art und Weise können wir sehr schnell kritische Bereiche unseres Unternehmens identifizieren und gegenmaßnahmen ergreifen. Hier abschließend eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung der Muster GmbH. Die Deckungsbeiträge 1 haben wir schon errechnet. Wir addieren diese Deckungsbeiträge nicht einfach, sondern ziehen von jedem einzelnen Wert die Erzeugnisfixkosten ab. Die Fixkosten, die eindeutig dem Erzeugnis zugerechnet werden können. Dieser Deckungsbeitrag 2 kann als Vorteilhaftigkeitskriterium der Erzeugnisgruppe gesehen werden. Wir sehen, dass hier nicht nur die Ersatzteilproduktion problematisch ist, sondern auch die Produktion des neuen Muster Offroad. Ein negativer Deckungsbeitrag ist immer ein Alarmsignal. Da der Muster Offroad ein neues Produkt ist, welches sich noch in der Entwicklung befindet, kann man hier temporär einen negativen Deckungsbeitrag tolerieren. Für Addieren ist die Deckungsbeiträge 2 für die entsprechenden Erzeugnisgruppen auf und ziehen davon die Erzeugnisgruppenfixkosten an. Wir sehen, dass die 45 Millionen der Dienstleistungen die minus 20 Millionen Ersatzteile überkompensieren. Wir haben in unserem Bereich Zusatzleistung einen positiven Gesamtdeckungsbeitrag. Wir sehen, dass unsere beiden Produkte City und Family unsere Hauptgewinnträger sind. Wir haben immerhin 200 Millionen Euro Deckungsbeitrag 2 für diese beiden Produkte. Insbesondere überkompensieren diese 200 Millionen die Minus 60 Millionen des Offroads. Wenn wir auch noch die Bereichsfixkosten abziehen, erhalten wir für den Geschäftsbereich Automobile einen positiven Deckungsbeitrag von 125 Millionen, für den Geschäftsbereich Zusatzleistung 5 Millionen als Deckungsbeitrag 4. Wir wählen auch diese beiden Deckungsbeiträge zusammen, subtrahieren davon die Unternehmensfixkosten von 10 Millionen und erhalten wie gehabt 120 Millionen als Ergebnis. Die Deckungsbeitragsrechnung mag kompliziert und aufwendig sein, sie liefert aber wertvolle Informationen für das Controlling, an welchen Stellen im Unternehmen Handlungsbedarf besteht.